Handelsregister. Ein Kaufmann oder eine Kauffrau muss sich in der Regel in das Handelsregister eintragen. Das ist ein elektronisch geführtes Verzeichnis, das alle wichtigen Informationen über ein Unternehmen enthält. Dazu gehören zum Beispiel der Name des Inhabers, die Rechtsform und der Unternehmenszweck. Dieses Register wird beim Amtsgericht geführt. Das Handelsregister besteht aus zwei Abteilungen. In der Abteilung A werden eingetragene Kaufleute und Personengesellschaften eingetragen. In der Abteilung B Kapitalgesellschaften. Auf die Eintragungen in das Handelsregister kann man vertrauen. Das ist wichtig für das Image des Unternehmens und für die Zusammenarbeit mit potenziellen Geschäftspartnern.